So, herzlich willkommen zurück zu The Captain, um, das ist der sechste Teil dieses Let's Plays. Ich bin, bin sehr gespannt, an welcher Stelle ich jetzt weiter ansetzen werde, um, will aber gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern gleich umblenden auf das Spiel. Um, wir haben hier, wir sind äh, bei dem Trade and Pay angekommen im milianischen Sektor und das werde ich vielleicht noch mal ganz kurz zeigen. So. Dymian Schrauben, also faktisch der zweite Teil dieses Spiels. Und wir haben jetzt eine ganze Menge Optionen und äh, vielleicht ganz kurz. Ähm, mir fehlen, um jetzt weiter zu reisen, fehlen mir insgesamt 800 Credits. Das bedeutet, ich bräuchte eigentlich 300 Credits für einen weiteren Tromium Und für das Maschinenupgrade bräuchte ich 500. Verkaufen kann ich nichts, weil ich schlicht nichts habe und das Standfragment und die Energiekapseln und die Tromiumbehälter, die ich bereits habe, die brauche ich dringend und eigentlich sogar noch mehr davon. Das heißt, ich brauche jetzt dringend 800 Credits und das reicht noch nicht, denn hier auf dem nächsten Trade and Pay gibt es auch noch einen Tromiumbehälter. Da, ebenfalls für 300, also wir reden insgesamt über 1100 Credits. Ähm, die Idee ist jetzt folgende: Man könnte jetzt diese drei Sterne abfliegen, also den Nugget-Knoten, Selig und Fenton Perth, und hier nach und nach ähm, versuchen, das Geld zu bekommen. Ich würde jetzt folgendes versuchen, nämlich ähm, den. Nugget Knoten anzusteuern das ist geschickt und dann mehr oder weniger so hier im Kreis zu fliegen zurück zum Trade and Pay und von dort aus dann weiter Richtung um, dieses Tra äh, Trade Pay bevor wir dann bei P und Lime sind und zum Space Gate kommen das scheint mir eine ganz gute ganz gute Richtung zu sein. Okay, dann setzen wir mal Kurs auf den Nugget-Knoten. Und ich bin gespannt, ob wir hier auf diesen drei Planeten die 1100 Credits zusammenbekommen können, um das Maschinen-Upgrade und zwei weitere tromium zu kaufen. Und die Sternfragmente sollten wir auch nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Aber schon dadurch, dass wir die das Maschinen Upgrade 2 gekauft haben, bewegen wir uns schon doppelt so schnell, wie wir es sonst tun würden. Wir sind jetzt bei Tag 147 und kontaktieren mal die. Hier spricht Frag. Ich bin Thomas Welm, Captain des Spacefleet Schiffes Copernicus. Ja, okay. Ich bin gerade beschäftigt. Wolltest du etwas Bestimmtes? Nein, nicht wirklich. Was ist mit dem Planeten los? Die jährliche Bergbauausstellung findet gerade statt. Okay, ich verstehe, aber das habe ich nicht gemeint. Der Planet sieht beschädigt aus. Er ist nicht beschädigt, er ist nur ein bisschen gebraucht. Gebraucht? Tut mir leid, du bist herzlich eingeladen, mich zu besuchen, aber ich habe ja wirklich viel zu tun. Du hast eine Messe erwähnt. Ja, die jährliche Bergbaumesse. Lohnt sich ein Besuch? Nun, es geht zu Ende, aber wir haben noch den Mundstein Cup und es gibt auch noch einige kleinere Wettbewerbe. Hier unten gibt es eine Menge zu sehen. Ich muss jetzt wirklich los, wenn du uns besuchen willst, können wir später weiter reden. Okay, dann landen wir doch mal. Die Landesequenz ist immer wieder großartig. So. Wir haben den Boden erreicht, Captain. Und kann ich zurück zum Schiff gehen? Was? Nein, nein, du kannst jetzt nicht gehen. Warum willst du das tun? Es ist einfach so dreckig und staubig hier. Bleib einfach hier und warte auf mich, Schatte. So. Berg, Bau, Au, Stell. Bergbau. Bergbauausstellung. Es ist ein riesiges rotes und gelbes Banner. Bergbauausstellung, der jährliche Amateurwettbewerb der königlichen Erntegesellschaft. Na dann, schauen wir doch mal, was hier so geht. Also meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen kurz vor dem letzten Kampf des Tages. Ich weiß, dass ihr alle schon lange auf diesen Moment gewartet habt. Aber lasst mich euch sagen, dieser Moment ist gekommen. Auf den Felsen stehen der junge und schneidige Newcomer und der ebenso starke Herausforderer, Jack the Thrillbit Hammer. Den Anfang macht der amtierende Champion und Meister des Bohrers, der erfahrene Veteran und bekannte Weltrekordhalter von fünf Golden Rock Trophäen. Kein anderer als Primo de Pickaxe, Piquefito. Okay, meine Damen und Herren, macht euch bereit für den finalen Showdown der Meisterschaft der Hand. Ernteklasse im Weltgewicht Ist Bergmann Nummer 1 bereit zum Bohren? Ja, ich bin bereit Und ist Bergmann Nummer 2 Bereits zum Bohren? Bereit Auf die Plätze, fertig Los Okay <lacht> <lacht> Da sieht man ein bisschen Was sie mit ihrem Planeten gemacht haben Ähm Der mittlerweile wirklich nur noch eine. sehr käsig äh, wirkt, mit den vielen Löchern. Da hinten, das scheint irgendwie so ein Ernter zu sein. Da sieht man Abraum halten und Müll und Dreck. Okay, naja. Hallo Fremder, du siehst etwas verloren aus. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich weiß es nicht. Ich bin nur hier gelandet, weil ich neugierig auf diesen Ort war. Ich kann es dir nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass es im Moment einen spannenderen Ort im Universum gibt. Ja, Bergbau ist wirklich äh, eine aufregende Sache. Bist du hier, um am Wettbewerb teilzunehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht viel über Bergbau. Hey, wir sind hier alle Amateure. Warum nicht die Gelegenheit nutzen und etwas Spaß haben? Schau auf der digitalen Tafel direkt unter mir nach, ob, es noch, frei, ob noch Plätze frei sind. Es ist schade, dass die meisten Wettbewerber vorbei sind. Der 600-Megatonnen-Tunnel-Cup war eine Zitterpartie. Oh, Gottes Willen. Die Wurmmädchen haben schließlich gewonnen. Okay, danke. So, dann schauen wir doch mal, was hier so geht. Es ist ein Bohr-Shuttle. Hier ist ein kleines Schild. Der Shaker Modell 3. Das beliebteste elektrische Bohrschiff, das je gebaut wurde. Der niedrige Einstiegspreis, die lange Lebensdauer und die kostengünstige Leistung machen es für jeden, der wollte, viel einfacher, selbst mit dem Bergbau zu beginnen. Der Shaker wurde für den leichteren Bodenabbau verwendet oder schnell zum Standardmodell für Privatpersonen und Unternehmen. Heutzutage wurde es durch neuere Modelle mit noch besserer Ausbeute und Effizienz ersetzt, aber der Shaker Modell 3 wird immer für seinen Einfluss auf die Bergbaugemeinschaft in Erinnerung bleiben. Hm. Verkäufer, hallöchen. Wenn du an einem Wettbewerb teilnehmen willst, solltest du dir den Infobildschirm hinter mir ansehen. Danke. Naja, wie viel Geld habe ich denn? Infobildschirm. Elite Pro Dick. Okay, dem könnte ich beitreten, dem Mondstein-Cup. Die Name. Duke Dickelot. <lacht> Disqualified. Aber was ist, wenn ich jetzt während des Wettkampfs Geld brauche? Ich habe nur 30. So, vielleicht kann ich also ich hoffe, dass ich nochmal hier hin zurück kann. Also, wenn ich während des Wettkampfs Geld brauche, um irgendwas zu kaufen, zum Beispiel dieses Bohr-Shuttle, habe ich ja faktisch keine Option. Ich lade nochmal neu. Ich lade nochmal die Position vom Trade and Pay. Okay, da wissen wir erstmal, was auf uns zukommt. Also, das heißt, wir nehmen da an dem Wettbewerb teil und können möglicherweise ein bisschen Geld verdienen. Das ist gar nicht schlecht. Allerdings sieht es so aus, als ob ich vielleicht Geld brauche, um da was zu kaufen. Das heißt, wir fliegen die Runde einfach andersrum. Wir nehmen Fenton Perth und fliegen so rum. Ist vom Weg her identisch. 13 Tage Start, los geht's. Okay, dann gehen wir nach Fenton Perth. Ja, mein Planetenscan hat etwas sehr seltsames entdeckt. Ein space signal bist du sicher? Ja, das bin ich. Ich glaube, es stammt von dem Booster-Modul, das Teil der Brennstoffzellentransportmission war. Booster-Modul? Wie zum Teufel ist es hierher gekommen? Zu so viele unbekannte Variablen, um eine aussagekräftige Analyse zu erstellen. Was? Ich weiß nicht, was es hier zu suchen hat. Aber das könnte der Grund sein, warum die Transportmission gescheitert ist. Du bist in den äußeren Regionen gelandet. Diese Boostermodule enthalten eine große Menge Tromium, wenn ich mich nicht irre. Korrekt, das könnte für uns nützlich sein. Ich empfange mehrere Informationssatelliten, die diesen Planeten umkreisen. Wir sollten eine Verbindung zu ihnen herstellen, bevor wir weitere Maßnahmen ergreifen. Moment, ich stelle jetzt die Verbindung zu einem Satelliten her. Dieser Planet wird von einer Vorraumzivilisation bewohnt und ist daher durch das Gesetz der Vereinigten Galaxie des universellen nicht von 2234 geschützt. Alle Verstöße gegen dieses Gesetz werden durch das Gesetz der universellen Verhaltensparagraphen geahndet. Für weitere Informationen wende dich bitte an die Limianische Dienststelle für Handel und äh, Katasterwesen. Ich schätze, ich muss vorsichtig sein, wenn ich darunter gehe. Also wie das so eine typische Star Trek Mission. Möchte ich nicht ein in fremde Kulturen. Okay. Also wir sind noch weit genug weg vom Sonnenplaster. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment noch kein Notruf ausgegangen ist von Ortis. Also das heißt dort, wo meine Frau Sarah dient. Ähm. Es ist so, dass irgendwann diese Belagerung durch die lemianischen Truppen dazu führt, dass, das, dass die Außenposten ihre Schilde verlieren, nach und nach. Und dann hat man nur noch eine bestimmte Zeit, um zurück äh, zur Erde zu kommen. Wenn ich jetzt sofort starten würde, wäre ich in 106, 115 Tagen da. Ähm, und meines Wissens sind es 80 Tage, die man brauchen darf, um zur Erde zurückzukommen wenn dieser Punkt erreicht ist, das heißt, solange dieser Einspieler nicht kommt, dass sich äh, die Schildleistung dieser Außenstation verringert, kann ich hier in dem Sektor ähm, erkunden, solange und so viel wie ich will, ähm, mit einer Bedingung, ich muss schneller sein als der Sonnenblaster. Also dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Fenton Perth und probieren mal unser Glück auf dieser... Diesem äh, Planeten. Dann landen wir mal. Okay, Chef, ich würde sagen, wir sind über den Schritt hinaus, uns nicht in die natürliche Entwicklung dieses Planeten einzumischen. Mit dem abgestürzten Modul scheint es so zu sein, Captain. Ich gehe darunter und berge das Tromium aus dem abgestürzten Satelliten, bevor ich ihn auseinandernehme. Das würde die natürliche Entwicklung der Bewohner dieses Planeten fördern. Die Vorschriften zwingen das Shuttle jedoch dazu, bei dieser Mission einen Einsatz- und Ausstiegsmanöver durchzuführen. Richtig, wir müssen das Risiko, von den Bewohnern des Planeten entdeckt zu werden, minimieren. Das Shuttle setzt mich an der Stelle ab, an der sich der Booster befindet und bleibt dort, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind. Ich werde ein Service-Modul in, in der Nähe der Absturzstelle schicken. Verwende es, um das Tromium zu bergen. Perfekt, bedau Shuttle, dass wir gehen. Wird gemacht. Und Captain? Ja? Ich habe dein Infopad mit, den, mit der notwendigen Vorgehensweise für einen erfolgreichen Einsatz aktualisiert. Verstanden. So. Na dann bin ich mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, ähm, dass wir entdeckt werden. Was anderes wäre ja Sieht aber hübsch aus. Okay. Da haben wir es. Eine weitere Landung, die unter PWF Perfektion erschienen wird. Es war okay. Aber bitte, Shuttle, es gibt wirklich keinen Grund, damit anzugeben. Ich gebe nicht an. Ich gebe dir nur ein Missionsupdate. Wie auch immer. Du solltest zurück zum, zu Copernicus gehen, während ich mich um dieses diesen Satelliten kümmere. Oh, lernt mein kleiner Captain gerade selbstständig zu laufen? Go, go, gaga! Bist du fertig? Ja. Wir sind durch die Vorschriften dazu verpflichtet, jeden Kontakt zu vermeiden und keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, während wir hier unten sind. Das ist der Grund, warum ich dich hier allein lasse, um die Arbeit zu erledigen. Ich sehe das Service-Modul, das das Schiff heruntergeschickt hat. Hat es den Einsatz überlebt? Yep, scheint so. Ich erhalte grünes Licht von ihr. Du bist Startler, Captain. Gut. Ich werde dich kontaktieren, wenn ich hier fertig bin, damit du mich abholen kannst. Keine Eile, lasse Zeit. Die Bergung. So, Infopad. Nachrichten. Boostermodul A. Finde die Absturzstelle des Boostermoduls. Finde die Zugangsklappe des Boostermoduls. Entferne, entriegle das Fach für den Tromiumstab, indem du die richtige Kombination der Schlossknöpfe einstellst. Rot, schwarz, rot, rot, schwarz, rot. Öffne das Fach für den Drummelstab. Entferne vorsichtig diesen Drummelstab. Setze den Drummelstab. Ja, okay, wir gucken uns das mal um. Das können wir uns dann ja auch nochmal anschauen. So, Service-Tisch. Bitte stecke den. So, okay. Zugangspanner. Ah, ah da ist das Schloss schon. Okay. So, also, muss ich erstmal wieder noch mal rausgehen. Also, Boost-Modul. Rot, schwarz, rot, rot, schwarz, rot. Das soll da gehen jetzt? Rot, schwarz. Rot, rot, schwarz, rot. Et voilà, Tromiumstaub. So. Ähm. Okay. Also wir müssen jetzt erstmal hier an den Servicetisch. Und halt den drogenden Intensivistisch, so. 33044 okay. 33044 33044 33044, so. 3, 3, 0, 4, 4. Indizierer Selbstzerstörung. So. Ich denke, damit ist die Mission erfüllt. Das Einzige, was noch bleibt, ist, den Stab sicher zum Schiff zurückzubringen. Warte mal kurz. Wo ist der Stab? Na super. Verdammt, ich wurde kompromittiert. Hey, ich glaube, der Typ hat gerade einen Drommelstaub gestohlen. Ich muss ihn zurückholen. Der Staub könnte der Umwelt ernsthaften Schaden zufügen, wenn sie ihn nicht richtig behandeln. Sehr große Stadt. So, da läuft er weg. Da ist er. So, dann folgen wir doch mal diesem Pfad. Hm, die Straße scheint da drüben bei den Toren zu enden. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Vogelnest. Es ist ein Vogelnest, das aus Zweigen und Blättern besteht. Gefunden, vor den Stadttoren. Seine Kleidung ist sehr seltsam. Mutter, wird es mit ihm gut gehen? Ich denke schon, Liebes. Er muss ich jetzt einfach ausruhen. Äh... Was ist passiert? Etwas Ouch, oder jemand muss mir auf den Kopf geschlagen haben. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Blackout. Und sitze in Unterhosen in einem fremden Haus. Und was hat da gut geklappt mit der Nicht-Einmischung? Aber wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Shuttle? Verdammt, meine ganze Ausrüstung ist weg. Und meine Kleidung? Zu viel zur Einhaltung des Nicht-Einmischungsgesetzes der Space Fleet. Ich muss meine Ausrüstung in den Stab holen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Na dann. Nochmal. Gemälde. Mhm. Ich kann einen Hinterhof sehen. Es ist eine kleine Stadt mit Steinhäusern. Heiliges Buch, der himmlische Kodex. Das Idol von Tam. Die Allmächtige hatte Trond den Segen gegeben, ein Abbild von sich zu erschaffen. Tront tat, was Tam sich gewünscht hatte. Hörte dies. Okay. Also da geht es um hier eine besondere heilige Statue. Und das war ja der, der Anfang mit, dem, mit den Sternfragmenten, dass die häufig in Idolen verbaut worden sind oder in Artefakten verbaut worden sind, ähm, wegen ihrer besonderen Energieform, also ihrer besonderen Resonanz. Okay, also da könnte also faktisch ein Sternfragment auf uns warten. Da haben wir die Kleidung. Ziehen wir die doch mal an. Die sind gar nicht so übel. Ich fühle mich richtig wohl und locker. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Labor. Eine alte Laborausrüstung. Hier wohnt jemand, der ein wissenschaftliches Interesse hat. Und dann was? Zeiten des Auffahrers. Schlafstunden pro Nacht. das schon benutzen? Ich weiß nicht, was ich mit diesem Labor machen würde. Gut, dann gehen wir erstmal nach unten. Ähm, Mama. Ja, Liebes. Er ist wach. Ja, Liebes. Mama, der Mann. Oh. oh, tut mir leid. Du bist wach. Ich bin wach. Das ist wunderbar. Wie geht es dir? Okay, schätze ich. Ich habe stechende Kopfschmerzen, aber sonst geht es mir gut. Bitte komm runter und schließe dich uns an. Danke. Larsa hier hat dich heute Morgen bewusstlos vor den Stadttoren gefunden. Was ist mit dir passiert? Ich bin nicht sicher. Wie lange habe ich geschlafen? Ich habe dich heute Morgen vor den Toren der Stadt gefunden. Also wir haben nicht viel Zeit verloren. Wo bin ich? Du bist in unserem Haus, in Fenton, Perth. Es wurde beschlossen, dass wir uns um dich kümmern werden, da wir dich gefunden haben. Nun, vielen Dank dafür. Wer bist du? Mein Name ist Samoa und diese junge Dame dort drüben ist meine Tochter Lasa. Wie sollen wir dich nennen? Mein Name ist Thomas. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Also, woher kommst du, Thomas? Ich meine, niemand in der Stadt scheint dich zu erkennen. Das wäre das denkbar Falscheste, was man sagen könnte. Ich äh, erinnere mich nicht. Der Klassiker, der Einstieg in jedes Spiel, ich erinnere mich als Gedächtnis gelöscht. Du erinnerst dich nicht? Ich erinnere mich an meinen Namen und meine Alter, aber an nichts anderes. Wir sollten Dr. Cottage wirklich einen Blick auf dich werfen lassen. Ich scheine meine Klamotten verloren zu haben. Ich habe die hier oben neben dem Bett gefunden. Das ist in Ordnung, sie werden für dich dort platziert. Ich hoffe, sie passen. Ja, danke. Sie gehören meinem Mann, aber du kannst sie so lange ausleihen, wie du willst. Ich muss wirklich so schnell wie möglich meine Klamotten und Ausrüstung in die Finger bekommen. Natürlich, der Gouverneur hat sie im Moment. Der Gouverneur? Warum hat der Gouverneur meine Kleidung? Also... So etwas wie das, was du anlandest, haben wir noch nie gesehen. Wir sind nur eine kleine Stadt und der Gouverneur wollte keine unliebsamen Gerüchte verbreiten. Er hielt es für nötig, deine Sache aufzubewahren, bis er die Gelegenheit hatte, mit dir zu sprechen. Oh, ich verstehe. Ich werde dich zu ihm bringen, aber eins nach dem anderen. Du musst hungrig sein. Wir haben gerade unsere Morgenmahlzeit gegessen, aber es ist noch Essen übrig. Vielen Dank, ich bin am Verhungern. Gut, setz dich bitte an den Tisch und hole dir, ich hole dir etwas. Larsa, hast du keine Hausarbeiten zu erledigen? Nochmal, aber ich will bleiben. Larsa, jetzt. Bitte, Thomas, setz dich an den Tisch. So, was haben wir denn noch so? Gemälde. Die Goldperle. Diese Blume scheint tatsächlich echtes Gold zu enthalten. Hier steht, dass sie manchmal zusammen mit dem gewöhnlichen blauen Skylip wächst. Schließfach. Bitte, fass das nicht an, ist. Ich bewahre dort einige Gegenstände, auf deren Handhabung sehr gefährlich ist. Das klingt danach, also ob wir uns das später noch mal anschauen. Regale. Das Gemälde können wir uns mal noch anschauen. Es ist eine Zeichnung von einem Baum. Auf einer kleinen Metallplakette am unteren Ende des Raumes steht Maimos Baum. Ja gut. Was ist das? Tür? Oh, das tut mir leid, aber das ist mein und Lars' Schlafzimmer. Ich würde diesen Raum lieber für mich behalten. Natürlich. Ich weiß das zu schätzen. Und dann setzen wir uns mal an den Tisch. Bitteschön. Vielen Dank. »Vielen Dank. Das war toll. Das habe ich wirklich gebraucht. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich gehe jetzt. Ich denke, ich sollte jetzt zum Gouverneur gehen. Mir wurde gesagt, ich sollte dich selbst zum Gouverneur bringen. Aber ich muss hier erst noch fertig werden. Vielleicht können wir uns etwas später vor seinem Büro treffen. Es sollte nicht zu lange dauern. In der Zwischenzeit kannst du einen Spaziergang durch die Stadt machen.« »Sicher. Und wo ist sein Büro? Geh einfach die Straßen nach draußen und du kommst auf den Stadtplatz.« von dort aus siehst du das Haus der Gerechtigkeit. Okay, danke für alles, Amor. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Gern geschehen. Bis später. Und dann schauen wir mal. Das muss das Fenster zu meinem Zimmer sein. Schuppen. Es ist nur ein kleiner Schuppen, der mit altem Holz befüllt ist. Blumen. Ah. Kann man pflücken. Dann machen wir das doch. Lieber erstmal alles mitnehmen, wenn man nichts mehr hat. Fünf Skylips. Das ist doch, das ist doch gut. Gibt es sonst noch was zu entdecken? Oh. Ah, die Goldperle. Es ist eine überraschend schwere Blume. Ja, soll ja auch Gold enthalten. Was hat es mit dem Brunnen auf sich? Dieser Brunnen hier ist in einem wirklich schlechten Zustand. Hallo. Oh, hi. Hallo, oh hi, na gut, okay, das lässt sich gerade nicht hier machen. Wir gehen mal nach draußen. Das ist Gartenarbeit. Und da ist die Stadt. Aus der Gerechtigkeit, na gut, man kann es wirklich nicht übersehen. Ich überlege die ganze Zeit, wie diese Star Trek Folge hieß, in der man der Picard das Flötespiel lernt. Das erinnert mich da gerade sehr dran. So. Aber schauen wir uns erst mal ein bisschen an. Okay, haben an Markt, Schneider, Schmied, Obstverkäufer. Was ist das? Öffnung. Schauen wir doch mal rein. Oh, das ist eine Bibliothek. Mhm. hier einem Schuppen. Aber Im Moment noch nichts. Na gut, das wird bestimmt noch wichtig werden. Die können wir die Stadt verlassen. Fenton Perth. Okay, das ist also die Stadt. Und diese Tore habe ich ja gesehen auf meinem Weg hierher. So. Das ist das Grabloch im Boden. Wahrscheinlich wurde er von einem kleinen Nagetier ausgegraben. Gut. Okay, also das ist der Schuppen. Da gucken wir doch nochmal. Das ist komplett mit Pattern vernagelt. Es gibt keine Möglichkeit für mich dort hineinzukommen. Gut, okay, dann gehen wir doch nochmal zurück in die Stadt. Und schauen mal... ...was der Gouverneur mir mitzuteilen hat. der Bäcker. Hallo, guten Tag. Darf ich dich mit einem paar leckeren Saunetürzchen versuchen führen? Oder vielleicht etwas von unserem berühmten Bärennussbrot? Alles, was du hier siehst, ist ganz frisch. Heute gebacken. Hast du etwas, das ich im Satz bekommen kann? Oh, ich fürchte nicht. Ich kann mir nicht äh, leisten, Produkte zu verschenken. Weißt du, wie viel für ein Sahnebrötchen nur ein Geld. Also. Aber ich würde dir raten, dich zu beeilen, wenn du welche willst. Ich habe nur noch fünf und sie sind hier sehr beliebt. Ich muss jetzt gehen. Jederzeit wieder willkommen. Okay, also an dem Markt brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht rumzuarbeiten. Ohne irgendein irgendwelche Finanzen. So, Wildvogel. Sieht fast aus wie ein Papagei. Er macht sich wirklich über die Baumfrüchte her. Ob das klar war? Moment, ich gehe mal zurück. Jetzt ist er weggeflogen, der Papagei. Die Früchte kann man erstmal einpacken. Also, für das Gutes. Mit der Kaffeedame kann ich sprechen. Hallo, wie kann ich behilflich sein? Was verkaufst du hier? Wir servieren den besten Kaffee der Region. Lust auf eine Tasse? Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Keine Sorge, der Herr geht aus Haus. Sieht aus, als könntest du ihn gebrauchen. Gut erkannt und danke. Bitteschön. Nochmals vielen Dank. Wow, das war ein toller Kaffee. Danke, schön, dass sie dir geschmeckt hat. Du sagst deinen Freunden Bescheid. Ich weiß, werde ich. Einen schönen Tag noch. Dir auch. Entschuldigung, ich serviere heute Traus-Kaffee. Es ist nicht nötig, hineinzugehen. Okay, da kann ich also nicht reingehen. Entschuldige mich. Oh, tut mir leid. Ich muss wirklich mal wieder in meinen Laden gehen. Komm einfach rein, wenn du reden willst. Also jetzt geht er in den Laden. Entschuldigung, ich wollte jetzt die Lader hochklettern. Ich glaube nicht, dass du dort hochklettern darfst. Oh, es tut mir leid. Auch die Lader steht schon ein bisschen auffällig in der Gegend dort rum. So, dann gehen wir mal rein. Guten Tag. Hallo. Bitte komm rein und schau dich um. Oh, okay. Oh, warte einen Moment. Bist du nicht der Fremde, den Larsa vor dem Tor gefunden hat? Ja, das bin ich. Ich bin Thomas. Hi Thomas, ich bin Frank. Ich will nicht unnötig sein, aber ich muss dich fragen, woher kommst du? Ich meine, du bist bestimmt nicht aus der Stadt. Und es ist einfach so, dass nicht regelmäßig neue Leute zu uns kommen. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an viel. Seit ich einen Schlag auf den Kopf bekommen habe, habe ich ein paar Gedächtnisprobleme. Du arme Seele. Ingrid hält dich für einen Südstaatler. Warum denkt sie, dass ich aus dem Süden komme? Ich bin nicht sicher. Sie hat dich gesehen, als sie dich durch die Stadt getragen haben, weißt du? Vielleicht liegt es an der seltsamen Kleidung, die du getragen hast. Wer ist Ingrid? Oh, das ist die sehr hübsche Dame, der das Café nebenan gehört. Oh. Sehr hübsche Dame. Oh, ich verstehe. So, und das sieht doch... Hallo, kleiner Freund. Rechts. Hm, er wirkt fast traurig. Wie kann ich dir helfen, kleines Vögelchen? Vögelchen, rechts. Und vielleicht fehlt ihm da drin ein Freund. Wie wär's es mit dem da draußen auf dem Baum, sowas? So, jetzt gehen wir nach draußen Hm, da sind noch ein paar Blumen, die nehmen wir mit Die spielen bestimmt noch eine Rolle Acht Stück haben wir davon jetzt Da steht mit Sicherheit irgendwie mal sowas wie Besorge mal bitte zehn Blumen, damit der Ladenbesitzer die hübsche Verkäuferin von nebenan aufholen kann mit einem Blumenstrauß. Darauf wird es hinauslaufen, denke ich. Mist, jetzt ist der Vogel weg hier. Das habe ich, hab ich vergeigt, vielleicht. Das habe ich vielleicht vergeigt. Das wäre ärgerlich. Gut, gehen wir mal. Ah, jetzt können wir mit Samoa reden. Hey Thomas. Hey Samoa, hattest du Gelegenheit, dich in der Stadt umzusehen? Ja klar, alle sind sehr freundlich und neugierig. Hast du etwas erkannt? Kommt etwas bekannt vor? Nein, nicht wirklich. Vielleicht mache ich nach diesem Treffen noch einen Spaziergang. Gut, gehen wir rein. Vielleicht sollte ich dich erst ein bisschen vorbereiten. Was meinst du? Seit Larsas Vater verschwunden ist, hat der Gouverneur mir einen Heiratsantrag gemacht. Oh. Uh. Ja, und er hat eine sehr feindselige Einstellung zu jedem Mann, der mir zu nahe kommt. Ich verstehe. Er ist harmlos, wirklich. Aber er ist ein bisschen beschützerisch mir gegenüber. Danke für die Vorwarnung. Okay, wir machen machen wir es so. rein Da bin ich ja mal gespannt. <lacht> oh, ihr zwei seid es. Du hättest das etwas besser timen können, Samoa. Aber du hast gesagt, ich soll... Ich bin hier gerade mitten in einer Sache, okay? Der Gouverneur ist ein viel beschäftigter Mann, Samoa. Natürlich, aber ihr beide habt mir ausdrücklich gesagt, dass ich Thomas hierher zurückbringen soll, wenn er erwacht. Thomas? Wer ist Thomas? Ich bin Thomas. Oh, es hat also doch einen Namen. Samoa. Hattest du schon Zeit, meinen Vorschlag zu verdauen? Der Heiratsantrag. Es tut mir leid, Willi. Aber nach den jüngsten Ereignissen... Was meint sie? Gouverneur. Du solltest sie mit Gouverneur anreden. Oh, Entschuldigung. Ich meine Gouverneur. Nach allem, was passiert ist, ich glaube nicht, dass... Ach komm schon, Samora. Warum hast du meinen Heiratsantrag nicht einfach angenommen? Du weißt, dass du den Winter nicht überleben wirst. Euer Wasser ist schlecht und eure Ernte ist verrottet. Ich verstehe nicht, wie ihr mich ablehnen könnt. Denk an die junge äh, Laza. Sie schafft schon jetzt kaum einen ganzen Tag. Überlass mir die Sorge um meine eigene Tochter. Und dass du schon von der verdorbenen Ernte weißt, ist wirklich beeindruckend. Spionierst du mir vielleicht nach? Sei nicht albern, Frau. Ich mache mir nur Sorgen um dich, das ist alles. Wenn du so besorgt bist, warum hilfst du mir dann nicht bei meinen Ernten und meinem Wasserproblem? Du weißt, dass ich hier aber keine Lieblinge haben darf. Also der Garten, den sie hat und der Brunnen sah auch nicht so gut aus. Aber wenn wir verheiratet wären, ja, es tut mir leid. Vielleicht sollten wir uns auf das eigentliche Thema konzentrieren. Oh, äh, ja, ich schätze, das sollten wir. Also, wer bist du, Thomas? Woher kommst du? Ich erinnere mich nicht. Du erinnerst dich nicht? Was meinst du? Ähm, wer auch immer mir auf den Kopf geschlagen hat, hat meinem Gedächtnis wohl, keinen guten, wohl einen guten Dienst erwiesen. Hm, also eine Fehlübersetzung. Bevor wir weitermachen, sollten wir Samoa vielleicht ihren Tag fortsetzen lassen. Was? Äh, ja, natürlich. Danke, Samoa. Nur damit du es weißt, mein Vorschlag steht dir immer noch offen. Da bin ich mir sicher. Thomas, kannst du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Sicher. Könntest du bitte auf dem Heimweg in dem, äh, im Laden vorbeischauen? Ich habe einige Lebensmittel bestellt, die ich nach Hause bringen lassen muss. Sicher, das könnte ich tun. Danke. Hier, du kannst mein Notizbuch nehmen. Es ist fast ganz neu und meine Shop-Guthabennummer steht auf der allerersten Seite. Okay, nun wir sehen uns dann zu Hause, Thomas. Das war jetzt clever, das vor dem Gouverneur auszuhandeln. Thomas, komm näher. Also, wie können wir aus der schlau werden? Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Ich werde dir sagen, was ich damit meine. Zuerst wurdest du bewusstlos im Dreck gefunden. Niemand scheint zu wissen, wer du bist. Selbst du scheinst nicht zu wissen, wer du bist. Du wurdest in merkwürdigen und auffallend hässlichen Klamotten aufgefunden. Und nicht zuletzt hattest du einige sehr seltsame Geräte dabei, die wir noch nie gesehen haben. Man könnte sogar sagen, grässliche Geräte. Ist es der Typ eigentlich, der uns beobachtet hat? Hm. Vielleicht brauche ich nur etwas Ruhe und mein Gedächtnis kommt zurück. Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Und zwar eine ziemlich schlechte. Was ich stattdessen gern wissen würde... Warum bleibst du bei Lady Samoa? Was meinst du? Sie haben mich gefunden und sich bis jetzt um mich gekümmert. Das gefällt mir nicht. In der Tat erlaube ich es nicht. Was der Gouverneur meint, ist das, dass sie Probleme mit dem Wasser haben und, und mit ihren Ernten. Ach ja, und mit ihren Ernten. Wenn du dort wohnst, belastest du vielleicht ihre Ressourcen zusätzlich. Weißt du, Thomas, der Winter kommt? In ihrem jetzigen Zustand können sie während der kalten Monate auf keinen Fall in dem Haus bleiben. Mein Vorschlag an Lady Samoa ist ein Vorschlag, der aus meiner Verantwortung für die Bürger dieser Stadt geboren wurde. Außerdem finde ich es nicht angemessen, dass ein fremder Mann mit einer Frau zusammenlebt, die kurz vor der Heirat steht. Hm. »Wie wird es Ihnen im Winter helfen, wenn Sie dich heiratet? Ich besitze ein großes Anwesen außerhalb der Stadt, in das Lady Samoa und Lasa perfekt passen würden. Bei dir klingen sie wie Möbel. Schöne Möbel, wohlgemerkt.« »Was ist mit Ihrem Wasser und Ihren Ernten los? Was meinst du? Warum sollte ich das wissen?« Ich habe gehört, dass du meine Kleidung und andere Sachen hast. Das tue ich. Und ich werde sie dir geben, wenn du die Stadt hier und jetzt verlässt. Bitte? Ja, Birti? Vielleicht können wir dem Mann andere Anreize bieten, damit er geht. Nun, was hast du im Sinn? Vielleicht können wir ihm etwas von dem Gold geben, das wir neulich gefunden haben. Nicht alles, meine ich, aber sagen wir sechs Stück. Ich glaube, das würde ihn wirklich zum Nachdenken bringen. Also gut. Ich werde dir auch sechs Goldstücke geben, wenn du diesen Ort jetzt verlässt. Hm. Sechs Goldstücke. Ich schätze, ich kann das für ein paar hundert Credits verkaufen. Aber dann würde ich das Traum und den Traum im bekommen. Und was mache ich vor allem hier mit dem mit der Statue? Da ist mit Sicherheit ein Sternfragment drin. Ich weiß nicht, wie, was die Ausrüstung enthält, ob ich den Drohnenstaub bekomme. Ich weiß auch nicht, wie viel diese sechs Goldstücke wert sind. Hm, ich glaube, ich werde... Mrs. Samoa eine helfende Hand reichen. Es das heißt Miss Samoa, nicht Mrs. Verschwinde einfach von hier. Jetzt geht er einfach raus. Ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr geguckt. Die letzte Dinge sind einfach ein bisschen komplizierter geworden. Ich denke, ich werde dieses Notizbuch benutzen, um meine Probleme zu notieren. Das ist doch eine gute Idee. So. Kann ich darauf jetzt zugreifen, auf das Notizbuch? Das wäre doch gut. Das gehen wir da. Da ist das Notizbuch. Lesen. Ähm, meine Probleme den fehlenden im Staub finden, meine Ausrüstung vom Gouverneur zurückbekommen. Siehst du, da ist es nämlich schon so, dass es nicht zusammengehört. Lebensmittel im Laden besorgen. 97364 mhm. Gut, was haben wir hier noch so? Schild. Das Licht ist der Weg zur Wahrheit. Gedankenkammer. Also bat er im Licht mit deiner ganzen Seele und lass ihn niemals von der Dunkelheit vereinnahmen. Dann und nur dann wird die Gerechtigkeit gedeihen. Puton, der Prophet des Lichts. Na dann, Gedankenkammer. Ah, das wird alles, sieht alles ein bisschen komplexer aus. Richter. Hallo, Mann. Wie kann ich behilflich sein? Was machst du hier drin? Papierkram. Welche Art von Papierkram? Unverzichtbar. Wie viel Papierkram kann es in einer Stadt dieser Größe geben? Machst du Witze, Kleiner? Papierkram ist das Rückgrat eines jeden gut funktionierenden Unternehmens. Und Fenton Perth ist in der Tat ein gut funktionierendes Unternehmen. Ich muss jetzt gehen. Na dann, auf geht's. Okay. Gut, dann wissen wir erstmal, dass da der Richter sitzt. Das wird vielleicht noch wichtig. So, verlassen. Nun. Herzlich willkommen in Fenton Purse. Eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich brauche den Traum im Stab. Sechs Goldstücke stehen irgendwie im Raum. Das wäre natürlich super, wenn man die hätte, um Sachen kaufen zu können. Irgendwie gibt es noch eine Statue, da könnte ein Sternfragment drin sein. Okay, jetzt holen wir aber erstmal noch die, die Sachen aus dem Laden. Und gehen dann wieder zu Samoa mal sehen, was da passiert. Ladenbereich betreten. Gehen zur Tür hinein. So, kommt der Verkäufer. Und dann reden wir mal mit ihm. Ich sollte etwas für Miss Samoa besorgen. Ich sollte etwas für Miss Samoa besorgen. Oh ja, natürlich. Ich habe alles hier unter dem Schreibtisch vorbereitet. So. Zoll das raus? Bis später. Der Hebel ist aufhören. Ach, da ist die Statue. Es ist eine kleine Tonstatue. Sie hat eine Art blauen Edelstein über dem Gesicht der Statue und ist von einer Schutzhülle umgeben. Oh, bitte. Ich will nicht, dass du das anfasst. Dieser Hebel öffnet das Dachbodenfenster. Lass mich nur sicher gehen, dass es geschlossen ist. Über der Tür hängt eine Metallkugel an einer Kette. Wenn sich die Tür öffnet, ertönt die Glocke. Das ist die Türklingel. Aha. Kann man das irgendwie manipulieren, das Ding? Bitte. Bewege die Glocke nicht, ja? Ich brauche das, um den Überblick über meine Kunden zu behalten. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder raus. Ich gucke mal hier, ob da... Mist, jetzt ist der Vogel weg, ey. ist nicht gut jetzt kommt er wieder raus genau kann ich dann irgendwie ablenken um die die glocke zu bedienen wasserspender <lacht> clever Oh, ich habe vergessen, es dir zu sagen. Bitte benutze den Wasserspender jetzt nicht. Okay, dann. Kleine Glocke. Kleine Glocke, kleine Glocke. Und los. Ah. So. Kann ich den Hebel vielleicht auch klein? Oh, bitte. Ich will nicht, dass du das anfasst. Okay, also das merkte. Auch die Glocke haben wir jetzt umgestellt. So, jetzt warten wir mal, bis er wieder rauskommt. Kann ich das irgendwie Dazu muss ich erst hier hoch Das ist mit dem Seilsystem da dran Aber ich probiere es mal Es gibt keine Möglichkeit den Deckel von der Hand zu Von der Hand um die Statue herum zu bewegen Okay, dann muss ich das wirklich erst viel zu schwer Okay es sonst was, was ich machen kann? Hier ist alles fein nicht in unterschiedlichen großen Packkartons verpackt. Sie haben alle handgeschriebene Etiketten. Alles ist so altmodisch. Es ist als wäre ich in der Zeit zurückgeworfen worden. Wie kann ich... Hallo kleiner Freund. Hm. Er wirkt fast schon traurig. Ja, das ist wieder derselbe Dialog. Gut, dann gehen wir mal nach draußen. Oh, du warst in meinem Laden? Es tut mir so leid, ich habe dich nicht reingehen sehen. Na ja, gut, das müssen wir uns später nochmal anschauen. Geht's mal schnell zu Samoa und bringe ihre Einkäufe. Und die Goldblume haben wir ja auch noch. Hier sind deine Lebensmittel. Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, ob du mir helfen könntest, das Haus zu reparieren. Das würde aber wahrscheinlich den Rest des Tages dauern. Ja klar. Oh, das ist wunderbar. Ich und Glaser wissen es sehr zu schätzen. Ah, okay. Gute Arbeit, Leute. Zeit reinzukommen. Essen ist fertig. Oh, endlich. Ich verhungere. Komm, setz dich zu uns, Thomas. So, sprechen wir das Tischgebet. Segne dieses Essen und die Menschen, die es zu haben. Wir freuen uns sehr, Thomas heute bei unserem Essen begrüßen zu dürfen und hoffen, dass er sein Gedächtnis bald wiederfindet. Und lasst uns alle dankbar sein für die Gaben, die wir erhalten haben. Der Tag wird kommen. So, essen wir. Hat Frank im Laden unsere Schulden bei ihm erwähnt? Nein. Wenn wir nur unser eigenes Essen anbauen könnten, wären wir nicht so abhängig von Franks gesegneten Herzen. Was denkst du, was mit deiner Ernte nicht stimmt? Wir bemerkten einen seltsamen Geschmack im Essen und am erkrankten sowohl Lasa als auch ich an Fieber. Ich weiß nicht wirklich, was los ist. Ich bin selbst kein Landwirt. Also wäre es bestenfalls eine schwache Vermutung. Aber ich ließ Schwester Patty einen Blick drauf werfen. Weiß sie solche Dinge? Das heißt, sie sei aus einem Erdapfelsamen hervorgegangen, der von den der Allmächtigen selbst gesegnet wurde. Also, du fühlst dich also in der Nähe von Feldfrüchten wohl. Oh ja, lieber Thomas. Sie tat, was sie konnte und weite die Erde. Das ist köstlich. Du weißt wirklich, wie man kocht. Danke. Also, wo ist Larsas Vater, wenn ich das mal fragen darf? Oh. Es tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, es ist in Ordnung. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Sein Name war Tamian. Lars war noch ein Baby, als er verschwand. Was ist passiert? Also, Tamian war die Art von Mann, der alles in Frage stellt. Er hatte nie Angst, seine Stimme für Ehrlichkeit und Wahrheit gegen Ungerechtigkeit oder Gier zu erheben. Er sagte immer, die Frage ist die Antwort. Es macht mich so traurig, das zu sagen, aber ich glaube, er hat letztendlich eine Frage zu viel gestellt. Ich glaube, die Allmächtige hatte endlich genug von ihm und seiner Frage. Oh, schon bald nach Larses Geburt war er besessen von der Nacht. Aber wie du weißt, ist die Nacht eine heilige Zeit, eine verbotene Zeit. Aber er hat gerade gesagt, dass die Wahrheit einer gerechten Sache niemals schadet und dass kein Kind in Unwissenheit leben muss. Die meiste Zeit verbrachte er mit seinen Recherchen in der Bibliothek. Einige Zeit nachdem er verschwunden war, habe ich sein Tagebuch durchgesehen, um einen Hinweis darauf zu finden, was passiert sein könnte. Es deutet darauf hin, dass er während der dunklen Stunden draußen gewesen war. Ich liebte ihn mehr als das Leben selbst, aber sein ungebundener und durstiger Geist war nicht für dieses Land bestimmt. Es tut mir leid, Samara. Meinst du, ich könnte das Tagebuch deines Mannes sehen? Es tut mir leid, aber ich werde niemandem erlauben, diese unheilige Schrift zu sehen. Hm. Ich habe sie zur Sicherung aufwahren weggeschlossen. Es ist nur so, dass das ist viel zu gefährlich ist und ich möchte die Allmächtige nicht auch einmal verärgern. Was ist mit diesem Gouverneur los? Er ist ein böser alter Hund. Larsa, das ist er nicht. Willi ist jedoch äh, stur und fehlgeleitet. Ja, Mutter wie ein böser alter Hund. Lasa. Scheint sie nicht besonders zu mögen, Laser. Was mich betrifft, bin ich immer noch mit meinem Mann verheiratet. Und kein Mensch, egal wie reich oder mächtig, kann das ändern. Er ist gemein und mürrisch. Vielen Dank für das Essen, Samura. Gern geschehen, Thomas. Du hast dir dein Essen heute wirklich verdient, nach all der Arbeit, die du geleistet hast. Nun ja, ich denke, ich werde jetzt mit dem Aufräumen beginnen. Und Lasa, Zeit fürs Bett. Okay, Lasa geht ins Bett. Tut mir leid, Thomas. Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel durchgemacht hast, aber wir gehen nachts nie nach draußen. Tut dir nicht? Ich meine... Und wir nicht? Nein, da du dich nicht erinnerst, wir sind der festen Überzeugung, dass die Allmächtige, Tam, die Nacht für sich selbst gemacht hat. Ich glaube nicht, dass du respektlos gegenüber ihren Wünschen sein willst. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sie zu verärgern. Natürlich. Okay, Religion, Tam, Statue, in diesem Schrank ist das Tagebuch. Ich mache das ja nur noch fertig, dann gehen wir mit Laser nicht ins Bett. Morgen gibt es viel Arbeit für uns. So. Dann hat sich das erledigt, würde ich sagen. Hm. Mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen, gerade im Moment. Möchtest du schlafen gehen, ja. Der Captain schlief bald ein, da er von der vielen Arbeit am Tag sehr müde war. Tag 2. So. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mit dem aktuellen Teil jetzt aufzuhören. Also, wir sind bei einer Stunde vier, das passt ganz gut. Ähm. Und diese Geschichte hier wird uns wahrscheinlich schon eine ganze Weile begleiten. Also das heißt, wir brauchen uns ganze Sachen zurück. Samoa hat ein Problem. Der Gouverneur verbirgt irgendwas. Was der Richter macht, weiß ich nicht. Und ich muss an die Statue ran, die in dem Laden steht. Denn da ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Sternfragment drin. Gut. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier auf Fenton Perth. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.